Achso, ich wollte mich auch noch bei Uli bedanken, der hat mir jetzt einen äh, Nobel gekauft, Aber der ist noch nicht irgendwie angekommen, keine Ahnung was mit dem Server falsch ist Aber danke, Brazen is my love Ich, ich hab, nicht hab nicht. ihn gekillt, one hit Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Heute spielen wir wieder Minecraft Factions mit Brazen und Tim. Hallo! Hi. So, und wir sind jetzt in einem Raid. Hat es gerade angefangen. Und ich muss dazu sagen, ich habe äh, einen neuen Skin und mein Name jetzt geändert. Ich heiße jetzt auch Ingame äh, Geotrix. Also nur für die, die sich fragen, warum ich mich wieder kuchen möchte. Schön, cool hey. Wollen wir von der Seite oder wollen wir von oben? Seite, ne? Ja, von der Seite. Was sagst du? Einfach von der Seite, sein. ne? Ja, einfach von hier schon Ich bin darf nicht Ah ich hab es. Hast du normale normales kennen? Ja mach ich, ja mach so, ja Ähm Warte was soll ich tun? Genau Ja? Hast du? Noch nicht, warte, tu mal kurz den t weg. Was? Kann, äh gehst trocken besuchen Okay Probier mal, such es mal an mach mal so ja hier ist es falsch lagged, rum oder? Wir Na, hatten ja. das falsch rum hingesetzt oh, nee, gut, gut. Mal. Noch. noch mal mach nochmal erstmal Frank holen die eigentlich schon wieder ich weiß nicht ja das passt oder? alles gut ja, ja. nein schnell nein Stefan du hast einen Toaster okay. ja er holt auf jeden Fall keine Leute jetzt halt. Kannst du uns in den. Äh, kannst ja, ja move. Move uns 2. in Aufnahme bitte rein. Ich? Kuchen. Das geht, das passt. Also sprengen wir richtig? Ja, ja wir sprengen gut. Das spreng ist 1 von 4. 1 von 4. Sehr gut. Also sind wir gleich drin? Nein, die Außenmauer. Ja, ja, die Außenmauer. Stefan steht ja einfach nur so ja, richtig doof. Nein, noch nicht. Ich spreng einfach weiter. Das ist ja noch mal ah, so eine Fire Resistance? Ja, die hat, äh, das habe ich auch mit. Oh mein Gott, ja. Ja, äh, äh, gib mal feier, Ja, ich glaube, ich sind drin, oder? Ich spring einfach weiter. Warte, ich gucke mal, ob ich re mich reinfangen kann. Geht da weg. Ups. Äh. Ja, moin, ist unter der Base. Ja, schafft ihr es ja. rein? Nee, hier ist Bedrock, aber die, die Base ist oben. Ich springe weiter. 12 von 4, innere Schicht. Hört euch mal rein, Leute. Ich springe weiter. Ich spring mit Klar. Wir müssen oben ran schießen. Komm rein. Komm mal rein Geo lass gucken. reinkommen? Ich hörst einfach da in... Ah scheiße, was mach ich? Guck, wir sind hier. Lol. Hä, hey, was? Ja, ihr müsst höher schießen. Ja. Höher? Ja, ihr schießt hier rein. Okay, hey, wie soll ich denn? Warte, Josh, ich weiß wie die Sand decken. Was? Nein, ich bin tot, ich bin tot. Wie geht raus? Hä, hey, was machst du? Was machst du da? Zeig dir, warte. nur noch Warum Sand bist schießen. du tot? Als ob der da in der Luft stehen bleibt. Okay, jetzt doch. Jetzt? An. Da will mich auf dem Grundschild löschen. Wer Pfannkuchen? Ja. Ja, wir sind durch, wir sind durch, da ist eins kaputt, das ist eins kaputt. Echt jetzt? Ja, das, ja, das ist eins kaputt. Ja, wir können durch. Als ob wir rein können. Und? Wir können durch, wir können durch, wir sind drinnen, wir sind drinnen. Habt ihr Feuer ja. Ah, ich habe ich auch. Hier kommt her, Tim. Soll ich Fanku äh, mitnehmen? Nein, hat nicht gemacht. Was? Da alles auf Obsidian drüber. Mann, ich. Och, ich dreck hier noch in der Lava. Aber die ganzen Kisten sind mit Obsidian, ne? Ja, wir soll können. Soll ich weiter rein? reinsprengen einfach? Los, ja, baller weiter hin. rein, baller Sollt weiter. Soll ich rein. weiter? Warte. Eins, zwei. Hä, hey, wir brauchen die nicht. Stimmt, eigentlich nicht, ne? Eigentlich können wir, warten. wir können so eine Standard-Dings machen, ne? Lass die einfach. Hä? Lass Nein, wir können so ein Standard 1. Wollen wir einfach die bauen? Nein, lass die einfach jetzt hier. das ist so eine Standard, so, wo man so an beiden Seiten einen Knopf hauen. Weißt du? Er ja, könnte man. Äh, äh, können wir nicht hier einfach den so, Ne, das, ist aber weg, das ist Was? Ja, wir wollen Worte. So. Ja, wir hauen jetzt. Ich hau jetzt einfach durch. Ja, zündet einfach an, egal. Mach, mach, zünde dann. Hä? Zünde dann? Okay. Erst zu so früh, Tim. Na, na. Na. Ich hab nie gebaut. Komm, du bist Egal, es ist so ein leggy Server. Es kommt gar nichts an. Oben, oh, oben ist, was ist, was was was es ist es sogar perfekt. Ist es ist sogar perfekt, perfekt, es ist perfekt. <lacht> wie viel hat mir? Zwei. Weil ich habe keinen Stick, ich habe keinen Stick. Was willst du gesagt? ja gut, nein, nein. warte, ich, ich guck eben nach so die Leute, die denn nicht sehen, werden sie, sie fragen nach was und dann sehen die nicht oh, wir sind drin fast, noch weiter Tim noch einmal, ja. noch einmal das ist nur noch Holz ja, das ist nur noch Holz los Tim, weiter, weiter, weiter ja, wir sind jetzt drin, glaube ich schieß mal schieß noch einmal und dann können wir uns reinpörlen. moin schieß so, achso, kommst du her oh yeah, oh ja, yeah Alter. Leute, rein da ja, ist, ist, ist Safe und Scheiß drin. Hä? Safe und Scheiß. Gar nichts drin? drin? Keine Ahnung. Leute, Mann. Nee, nichts drin. Gar nichts! Hier, ist, hier oben ist doch. Gar nichts. Oben da muss doch was drauf. drin sein, ein bisschen. Hier oben ist Crap halt drin. Ja, nur. Alter. Nur Crap? Ja. Okay, ist das eine Stärke 2? Nee. Hinter uns ist einer. Hinter uns ist einer. Bestes. Bestes. Bestes. Der Level 43 ist le patze Ist das? Der kann uns locker killen, ne? Der killt uns safe, man. Der, der, der, der, der holt jetzt weg. alle her, man. Ich geh ans vor. Ich hab keinen Bock mehr. Der, der wird uns hinterherrennen. Safe. Okay, kommt Portet euch zu mir einfach gleich, ja? Ja, der geht nur auf Herzen. Findest du eigentlich meinen neuen Skin? Äh... Sag mal, warte, er ja, sieht trash aus. Zieh mal wieder an. Er <lacht> <lacht> ja, könnte wieder Gift machen. Also, Gift habt ihr von schon. Ich mach mal Gift. GIF. Können das in sechs Stunden? Kannst du in einer Stunde und 40 Minuten. Da ist einer hier. hier, hier, hier. Ja, ich kann nichts essen. Ja, ich hol mir den. Ich will den. Hä, hey, der, der, ja, Gott. Ne? Hast also, du es also gesehen? Der an. Ich hab's ge aufgenommen. aufgenommen. Also der, der hat Jesus angemacht, kurz, um rüberzulaufen. ne? Der, der ist, um rüberzulaufen, hat er kurz angemacht. Ja gut, ich hab's auf Aufnahme, ne? Also, easy one. Ja, easy one, <lacht> würde ich sagen, ne? Aber weiß ich den Namen nicht, aber man kann ja ranzoomen, oder? Bestimmt. Ja, ich hoffe. Das schlaft die Freunde so näher. Nein. Doch. Welcher Glatzi? Der Hacker-Glatze? Duell, duell. Welcher glatze Hier ist auch einer irgendwo. 40 Blöcke. Jetzt hat sie ausgelockt, glaube ich. Hey, der Glatzi kommt jetzt immer hierher, kann es sein? Okay, jetzt werde ich ihn töten. One-Hit, komm. with the One-Hit? Oh, komm. Es leckt so, dass man die Hits nicht landen kann. Ey, das hier. Wo ist nicht töten? Dann ist er schon wieder am Start, ne? Ja, hey, wo seid ihr? Gib mir Enterprise. Ja, ich bin hinter ihm hergerannt, aber der ist im. Irgendwie... Wo bist du? in bin im Kampf. Ich kann ihn nicht schlagen, Mann. Ich schlag den jetzt einfach die ganze Zeit so. Jetzt habe ich ihn. Ja, ich habe ihn. Was hat er? Es leckt so, dass ich es nicht aufladen kann. Rare Crystal. Die sieht snack. Bei mir ist auch noch einer, bei mir ist noch einer. Denke, das ist Level Stärke. Aktiv oh, Alter, ich habe mich gerade so erschrocken von dir. Uh. Einer gibt reingedrückt. Ja, sehe ich. Machen die immer. Uh, äh, Tim, wir laufen im Kreis. Er denkt sie auch nur so, what the fuck, was ist los mit denen? Tod. Geht mein Geht nicht nimmt euch, bedient euch, hier sind noch normale no, Pearls. Wer ist denn das da? Ist das Stevie? Ja, wie lange habe ich einen Poison? Joel ist es, Joel! Nein. Renn doch nicht weg! Joel! So. Hier noch eine Kiste. Hier ist Joel! Joel! Nicht Joel töten, ne? Hey. Ich weiß nicht, ich Nein! Digga, was ist das denn für eine hässliche Kratze? Nein, er hat seinen Skin nicht mehr. Wo? Uh. Äh, wo ist dein Skin? Jetzt müssen wir ihn eigentlich töten, dafür, dass er den Skin nicht mehr hat. Dann Theoretisch. Da will sich immer zu mir tippen. Ich weiß nicht, ob er mich denn direkt töten will, ne? Also. Mm -mm, Was macht der Jen? Was macht ihr mit dem? Was macht der? Mein Bestes. Was macht der denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, hinter euch! Oh mein oh, Gott! Gott. Oh. Der alte Ellie. Komm, hol ihn dir. Oh, Alter. Der okay. ist fast tot, der ist fast tot, tot. Hä? Das ihr geht rauf? Das der der, aktive Gott, der äh, ist fast tot, Mann. Der hat sieben Herzen, acht Herzen. Der ist der der aktive Gott verraten hat. Josh. Ja? Ja. Ja, wo seid ihr hin? Ich töte seinen Freund. Ich hab ihn. Ich hab seinen Freund gekillt. Ähm. Geht grad nicht. Zehn Sekunden noch. Ich hab mir grad fast eingeschissen, als da so ein Typ mit äh, roter Schrift ankam Ja, bei mir ist der grün, ne? Bei mir ist der rot <lacht> Und wo bist du, Kuhn? Ich hab oh. gerade irgendein anderen Spastien Lecker, lecker, lecker Regeneration Die Tesla-Coil Aber der tötet mich nicht hey. Hier kriegst du das Ähm, Nein, bei, uns sind, äh, bei uns sind drei andere, bei uns sind drei andere. Soll ich zu dir hin. Cool. Ja, komm, her komm, her komm her. Äh, oh, ich hab noch einen Rare Crystal, okay, tp'. Oh lol, fuck, der macht mir so viel Schaden. Okay. Hier kommt, nimm ne Mann, nimm ne Mann Ja, warte. Jetzt, sagt, hier, sind drei die, drei sind die, hier sind die. Hier sind hier, sind hier, sind hier. Da, sind drei Stück. Ich hol mir die, ich hol mir die. Der Und eine macht drei Herzen Schaden. Ich hab den fast, den einen. Ich das weiß nicht, wohin Ding. die geperrt sind. Hören sich einfach irgendwo hin. Oh, ich hab, ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn geholt. Stell hier. Nimm mal die Sachen hier. So, Jay. Bedien dich. Lass dir schmecken hier. Auch noch. So. Oh nein, Exotem. Soll ich zu dir? Geotrick? Äh. Och Mann, ey. Tim. Was denn, Tim? Oh, jetzt bekomme ich die Rüstung nicht. Ja, was denn, denn, Tim? Ja, der Typ hat die Kurzung abgestaubt. Äh, wer? Der Exotem. Aus LP The Player Clan. Als ob nicht töten, nicht. Oh shit, nicht den töten. Wieso? nicht Nein, nein, lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. So, wer ist das? Der ist einfach nur ein Zuschauer. Ah, TPA, mach tipp Ja, ich kenne ihn noch. Okay, ich mach TPA. Ich kann nicht, du musst annehmen erstmal, Tim. Nimm an, nimm mal. Tim. Mach TPS selbst schnell, schnell, schnell bitte. Was? Ja, ja. Junge. Okay, ähm. Sind hier noch Gegner in der Nähe? Könnt ihr kurz Nier machen? Nier Nein Okay Ich hab noch ein bisschen Opsi für unsere Base Oh hier ist einer Hier ist einer Oh fuck Oh fuck Oh der hat k Aura Der hat k Aura Der hat k Aura Der hat k Aura der hat, hat alt Äh keine Ahnung der hat sich gerade selber Gift reingehauen <lacht> Bro Er hat auch Bunnyhop, Bunnyhop Uff oh. Hä? Ja, er hat der denn Bunnyhop an? Wie hat der denn Bunnyhop? Wie hat man denn bitte Bunnyhop? Es gibt doch gar keine Rüstung mit Bunnyhop, oder? Nein Hä? Der hat einfach Bunnyhop <lacht> Loll äh, Gibt's nur Hacker hier heute, oder? Ich, ich hab nicht. ihn gekillt! One-Hit! One-Hit! Uff! Nein. Nice! Ja, yeah, maiiiins! Okay, alles. Auf! Auf! Oh, oh, nochmal dasselbe Schwert, was ihr eh habt. Jetzt hab ich's auf 3. Easy! Ja, mein welches? Schwert ist auf 3. Ja. mein äh, Dieses eine, dieses Vintage Blade. Hab ich jetzt auf 3 mhm. aufgerüstet. Äh, ich gebe ihm mal ein Schild. Dann kriegst du einfach nochmal Schuhe. Das krieg ich. Auf! Oh, oh, ich hab einen richtig guten Baum. Welchen? Ich habe ein Elbow oder sowas. Keine Ahnung, was ja, ist das Der sieht Blitze. Ja. Der ist richtig geil. Ey, ja, Kuchen. Hab ich Was? Ah, ich habe einen von zwei ungenietet, glaube ich. Ja, dann komm jetzt aber her. Wir gucken also. ob ich, noch ich suche nach Spaß, Mann. Nach Spaß. Cooles Selbstmordkommando. Ja, ist gut. du bist krank. Oh, ich bin schon wieder bei so einer. K hier. Ey, hier ist auch einer. Oh, ja, Mann, komm. Ich hab ihn. Uff. Aber ich will weg bei der, von der Burg, Tim. Ich will weg da. Das ist nicht die Burg, komm. Das ist aber auch eine Burg. Ja, ich wollte das hier oben. Ach, nee, ich, ich hab ich habe oben. immer Angst da. Ey, ist jemand? Pull! Ey Let's hab ich drauf. Komm, komm, komm. Ja, was soll ich da tun? Das ist Level 22 Okay, soll ich rauf? Probier mal. Ja. Ich hol mir jetzt den Tower, ne? Wo denn, Tim? Wo? Tim, was hat er für eine Waffe? Download. Ja gut. Schon ich denn... mit dem Mining Tower, Alter. Oh, Renn, rennen, extra rennen, rennen! Renn, Renn. Oh fuck, fuck fuck fuck fuck! Lock mich aus! Tim, Tim! Weiß ich, chill hier in der Wurf, niemand ist hier! Tim! Renn! Ah! Was ist das? Nein! Als ob Tim! Aber was ist mit dem anderen? Der? Verfolgt er dich? Verfolgt er dich nicht, der eine? Tepäle dich zu mir! Ja, 22 Haften nur noch! Tepäle dich zu mir! Geh spawnen, die kommen zu dir und die wissen wo du hin bist! Nein! Ja. Kuhn, nimm an bitte! Kuhn! Kuhn, nimm an! Kuhn, nimm an! <lacht> Kuhn! Geh weg! Geh. Ich will hier auch weg, Mann! Was bist du nein, auf dieser Burg, Mann? Ja, nein. Geh <lacht> weg! Nein. Ich hab vier Herzen! <lacht> <lacht> Weil ich runtergeschoben! bin! Und jetzt ist noch eine Pör angekommen! Ich, ich töte mich gleich selber! Alter! Okay. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!